Und los geht's wieder. Und jetzt hier geht es um die manche interessanten Folgen oder Zahlen, die durch Folgen so äh, dargestellt werden können. Die Fibonacci-Folge zuerst einmal und der goldene Schitt, Schnitt. Die Fibonacci-Folge ist eine mathematische Zahlenfolge, die sich leichter durch eine rekursive Formel definieren lässt so leicht ist es nicht. Das nächste Glied wird als die Summe der zwei vorherigen Glieder definiert. Die zwei ersten Glieder sind 1 oder 1 und 1. Das ist von Definition zu Definition äh, unterschiedlich. Fangen wir jetzt mit 1 und 1. 1. und 1 ist 2. Nehmen wir jetzt diese zwei Glieder. 1 und 2 ist 3. Nehmen wir jetzt die nächste zwei Glieder. 2 und 3 ist 5. Dann 5 und 3 ist 8. Dann diese 2. 8 und 5 ist 13. Dann diese 2. 13 und 8 ist 21. Und so weiter in der gleichen Art. Die Definition durch eine rekursive Formel lautet daher, wenn wir mit 1 und 1 anfangen und nicht mit 0, also das erste Glied ist 1, das zweite ist 1 und 2 Peter, also F3 in diesem Fall, ist die Summe der zwei vorherigen Glieder. Okay? Das dritte Glied ist Sache F2 ist F0 plus F1 und so weiter und so fort. Der Folge wird den des ersten 12. Jahrhunderts genannt, die Folge war allerdings schon seit langem bekannt. Fibonacci hat die Formel benutzt, um Wachstumsprozesse bei Kaninchen zu beschreiben. Dass diese Wachstumsprozesse und andere Vorgänge in der Natur diesem Muster folgen, war allerdings auch schon bekannt. Eine interessante Eigenschaft der Folge ist, dass der Quotient zwei nacheinander folgenden Glieder der Folge immer näher zum sogenannten goldenen Schnitt sind. Der goldene Schnitt ist eine Zahl, wie zum Beispiel das, die Gleichzahl. Ja? Wenn man eine Strecke in zwei Teilstrecken so teilt, dass der Quotient der Länge der ganzen Strecke zum größten Teil so viel ist wie der Quotient des größten Teils zum kleinsten, dann ist dieser Quotient der goldene Schnitt. Sein Wert ist so viel, wie es da steht. Also schauen wir das jetzt hier uns dann an, damit es verständlich wird. Wir teilen diese Strecke von da bis da in zwei Teilen und das Ganze zum größten Teil muss so viel sein wie der größte Teil zum kleinsten Teil. Ja, das ist jetzt hier auch direkt. Und das ist dann der goldene Schnitt. So, wir halt, dass das so viel ist. Man kann also auch beweisen, dass die Grenze, das kann man auch beweisen, die Grenze des Quotienten der Fibonacci-Folge halt der goldene Schnitt ist. Das ist das gleiche wie der unendliche Kettenbruch. Das ist hier ein Kettenbruch. Und da kann man auch zeigen, dass das hier, dieser Bruch, der goldene Schnitt ist. Fibonacci-Zahlen werden offenbar. Kryptographie benutzt. Allerdings kommen in einer große Anzahl von Phänomenen vor. Ja? In der Natur äh, viele Pflanzen sind in Spiralen angeordnet, wobei die Anzahl dieser Spiralen den Fibonacci-Zahlen entsprechen. In Mathematik, die Summen bestimmten Diagonalen in pascal treiber sind Fibonacci folgen hier. Ja? Okay, gut. Schauen wir jetzt hier auch, wie man die Eulerische Zahl und die Kreiszahl als Folgen darstellen kann. Die Eulerische Zahl äh, haben wir irgendwo anders äh, definiert. Das ist jetzt hier das Integral von 1 durch x zwischen zwei Grenzen, 1 und 10, und wenn das z so gewählt ist, dass dieses Integral gleich 1 ist, dann ist dieses z die eulische Zahl. Ja? Also das hier, diese Fläche bei dieser Figur hier, diesem Diagramm, diese Fläche ist genau 1, dieses Integral hier. Äh, diese eulische Zahl kann man auch als Grenzwert von dieser Folge definieren oder auch wie eine unendliche Summe, ja, dieses hier faktoriell bedeutet, äh, wenn das hier zum Beispiel 5 ist, ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, wenn das 7 ist, dann auch dazu mal 6 und 7. Ja? Also das ist ein Produkt von allen natürlichen Zahlen bis zu dieser Zahl ja? und das, dadurch kann man auch die eulische Zahl, aber man kann das auch als eine Kettenbruch entwickeln, definieren. Entsprechend funktioniert auch für die Zahl Pi. Die kann man als auch eine Folge definieren, auch eine andere Folge hier dafür, und noch eine dritte Folge, oder als Kettenbruch entwickeln. Das sind manche interessante Eigenschaften von diesen Zahlen, die mit Folgen zu tun haben. Danke sehr.